So, nun ist es soweit. Ähm, ja, herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung. Äh, ich spreche mal laut ohne Mikrofon, ich hoffe, dass ich zu verstehen bin. Äh, ja, äh, ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen des Peter-Weißhauses. Wir freuen uns heute ganz besonders, weil es ist irgendwie, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, so eine Einmaligkeit, was für mich Historisches, äh, dass wir heute Gunilla zu Besuch haben, auch Michael, äh, den Sohn. Äh, und ja, und äh, Jörg äh, Sundermeyer vom Verbrecher Verlag wird heute die Veranstaltung äh, ja, und moderieren. Äh, und vielleicht nur ein Wort, äh, ja, Gunilla. Äh, wir haben Gunilla 2008. Seitdem haben wir Kontakt. Wir, also eine kleine Delegation des Peter Weißhauses ist damals nach Stockholm gefahren mit im Gepäck das Konzept für dieses Haus. Wir waren damals in Kaufverhandlungen mit der Radeberger Gruppe und mit der Idee äh, auch im Gepäck, dass wir das Haus Peter Weißhaus nennen. Und ja, das ist ja auch schon ein bisschen vielleicht angemessen, also vermessen sozusagen sich Peter Weißhaus zu äh, nennen. Und wir wollten dort äh, Gunilla befragen, ob sie dem dann auch zustimmt. Und nach dem, nach dem Treffen waren wir ganz geschminkt, weil Gunilla es auch eine gute Idee fand. Und äh, seitdem äh, haben wir einen Kontakt zu Gunilla und auch, ich würde sagen, eine Freundschaft ja. äh, zu Gunilla. Und ähm, haben auch da im Laufe der Zeit festgestellt, es geht da gar nicht so um Peter Weiß auch, natürlich. Also im direkteren Draht kann man gar nicht so Peter Weiß haben als über Gemüller. Aber wir haben äh, Gemüller als äh, eine sehr ja eine besondere Person, einen besonderen Menschen kennengelernt, äh, die viel zu erzählen hat und wo man gerne zuhört und ja, sich inspirieren lassen kann. Und ja, insofern, kurzum, ich freue mich, dass wir heute hier sind und übergebe ich kann anfangen, wenn ich darf. Also, ähm, ich begrüße auch nochmal von meiner Seite aus und äh, freue mich, äh, in Ihrem Licht stehen zu dürfen heute hier. Und ähm, wir haben uns eben oben abgesprochen und wir haben ein bisschen kurz darüber geredet, wie wir uns den Abend denken und haben gleich am Anfang gesagt. Ähm, darauf wollten wir dann ja auch nochmal zurückkommen. Ähm, Lena Franz Weiß ist äh, 30 Jahre mit Peter Weiß äh, verheiratet gewesen und hat mit ihm in dieser ganzen Zeit immer sehr eng gearbeitet. Aber es gibt eine Vorgeschichte und es gibt eine Nachgeschichte. Und äh, sie haben so eine wunderbare Formulierung. Wenn, Sie die vielleicht, wenn wir damit anfangen, Sie haben gesagt, es gibt einen Film, der jetzt entstehen wird, ein wunderbares Interview, das unter anderem Stefan gemacht hat mit Ihnen, über Ihr Leben, über Ihr, Ihre Arbeit, und daran sagen Sie einen sehr tollen Satz, ich bin keine Berufswitwe. Nein, das habe ich gesagt, ich bin keine Berufswitwe, ich bin berufstätig. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und Wipfel kann nie ein Beruf sein. Und ja, soll ich und ja, was soll ich anfangen? Ich habe gedacht, dass ich werde anfangen. Erst dieses dünne Buch. Sozusagen. Es ist nämlich so, dass ich habe ziemlich viel, nicht nur mit Kunst gearbeitet, aber auch mit politischen Artikeln, Kunstartikeln und so weiter. Und äh, ich habe einen engen Freund, der auf dem Verleger von der Verte Weiß in Stockholm ist, Magnus Berg heißt er. Und jedes Mal, als ich eine Geschichte erzählt habe oder überhaupt etwas über mein Leben erzählt habe, hat er gesagt, Schreibe mal. Nein, habe ich gesagt, ich schreibe nicht, ich bin kein Autor, ich bin ein Bildmensch Das ist ein riesen Unterschied. Und da vor ein paar Jahren hatte er gesagt, er dann, äh, ein Verlag Bonnisch, das ist ein Großverlag in Stockholm, äh, jetzt habe ich noch nur drei Jahre und jetzt schreibt er mir, ich wütend und ich bin angefangen. Äh, und das war ja nicht so einfach. Wäre ich ein Autor gewesen, hätte jedes Kapitel ein Buch sein können, aber so ist es nicht. So dass von Anfang hieß das, dieses Buch, genau wie Sie dann gelesen haben, Fragmente und so weiter, man kann meinen Titel nicht übersetzen, das ist Spielplätze oder Spielfeld der Erinnerungen, das ist ganz flach platt in Deutschsprache. So, ich habe die alten Titel. Ich wollte dann die alten Titel kürzen und dann hat äh, ich gesagt, das kann nur Fragmente heißen. Fragmente. Dann hat mein Sohn und Mitarbeiter gesagt, das geht nicht. Gerade ist ein Buch herausgekommen von, über Marilyn Monroe und über die hinter Marilyn Monroe nicht zu so viel. So, das ist der dritte, und das habe ich zusammen mit einem Professor in Literatur und Theater, er hat eigentlich mein Buch getauft. Das andere ist, dass als ich fing an zu schreiben, hat mein Verleger, habe ich meinem Verleger gesagt, ich will eine strenge Redakteur haben. Und ich habe eine enge Freundin, mit der ich einen Haufen von Aufstellungen gemacht habe, gesagt, die, diese Frau will ich haben. Und sie hat gestrichen, und gestrichen und gestrichen und das könnte ein, ja, ein Kapitel werden und da kann man froh sein, weil der Titel von diesem Kapitel wäre dann besser <lacht> So, Die ist etwas dünner geworden. Dann der Umschlag ist ein Foto von, äh, wie heißt es? Pompeji. Äh, wir waren, mein Sohn und ich, und er hat eine Arbeit gehabt, auf Capri und ich auch. Da haben wir Pompeji angesehen und die zwei Sekunden, dass es nicht voll war mit äh, ja, Leuten, die da Pompeji waren und zehn Touristen, hatte diese dieses Foto genommen. Und deswegen ist es ein Umschlag. Es hat ja auch mit einer Bühne, mit wo man spielt, wo man Gedanken hat, zu machen. An der Hinterseite ist eine kleine Salamander von Pompeji. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Und das ist das Geheim, Geheimbild von meinem Verleger. Dieses Buch handelt sich nicht nur um den Peter Weiß. Ich habe ja ziemlich lang vorher gelebt, lang und lang. Ich war jung, als ich ihm begegnete. Und da kann ich sagen, das erste Mal, als ich den Peter begegnete, das war auf eine kleine, miese Jahrmarkt in Südschweden. Ich kam mit meinem Sohn, der war dann zwei Jahre und Peter kam mit seiner Tochter, die acht Jahre alt war. Und wir haben uns das alles der dickste Mann der Welt gesehen, der ein Buch zerrissen hat und so weiter. Da fing eine Diskussion zwischen uns an, und ich werde dann später darauf zurückkommen, da ich will ja auch mein heißt das Hintergrund ich spreche eigentlich perfekt Deutsch von Mutterseite und von Vaterseite erzählen und mein Name ist eine alte hochadlige Name schwer. ich kann nichts dafür das ist so und dann hat er unmittelbar gesagt ah auf dem Schloss du bist auf dem Schloss geboren äh, und du hast natürlich so eine Luxuserziehung gehabt äh, die Diskussion fing dann an mit dass ich wollte ihm erzählen, dass ich habe eine völlig andere Hintergrund. Und äh, dann zeigt ihm da, ich wollte ja auch ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe. Meine erste Mann, ich war verheiratet zwischen, dass ich 18 und 21 war, äh, war eine tolle Zeichner, aber er wollte nicht mehr zeichnen. Und er hat einen Haufen von Aufträgen für Bonnisch, um, um zu zeichnen und umschweben. Zeichen. Und da wir Geld braucht dann habe ich diese Zeichnung in seinen Namen gemacht. Dann habe ich dem Peter eine gezeigt und das war Nadja von André Breton. Das war ja der große Surrealist in Frankreich. Und Peters Antwort war damals, ich habe nie so etwas Scheußiges gesehen. Das war der Anfang unserer ist. <lacht> <lacht> äh, was ich sagen will, das ist auch, ich muss dann erzählen, wovon ich komme. Da ich bin ja, obwohl ich Schwede bin, bin ich nicht in Stockholm oder Schweden geboren. Ich bin in, in Lausanne geboren, eine Weile in Frankreich, dann kurz wieder in Schweden, dann kurz in <lacht> zurück nach, äh, dann in Österreich und ich werde erzählen warum später. Aber meine Familie, von meiner Mutterseite, das war damals, acht, ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, dann, dann werden wir nicht fertig, aber 1850 war es erlaubt für die jüdischen Leute nach Schweden zu kommen und zu arbeiten. Und mein Urgroßvater kam 1850 nach Schweden. Er kam von einer kleinen Buchdruckerei in Oppenheim, was sehr oft auch jüdische, äh, ja, die haben ja sehr oft mit Büchern gearbeitet. Er hat seine Gesellwanderung gemacht durch Deutschland, kam nach Hamburg und wollte nach England, ein Industrieland. Ja, er hat einen Fehler gemacht. Er ist auf einem falschen Boot gestiegen und ist in Stockholm angekommen. <lacht> äh, da musste er seine Karriere machen. Er fing an, bei einer Buchdruckerei-Witwe zu arbeiten und hat langsam das Ganze aufgebaut. Er hat es übernommen. Da das, auch, er ist auch Schwede geworden. Und <lacht> Er fing an mit Psalmbüchern und Bibeln zu verkaufen, da es war, man musste, jede Familie musste damals, ich denke das war auch in Deutschland, ein Psalmbuch und eine Bibel haben und diese hat er in seinem Fenster gehabt und da stand es, echte Leder, billige Bibels und billige Psalmbücher und da kam der große Verlag Bonjes, die sind auch 1850 angefangen in Schweden und gesagt, das ist eine Lüge, es ist Papier. Da hat er gesagt, das ist diese rede dass man für diesen Preis bekommt. Das war der Anfang, Aber er hat dann langsam die größte Buchdruckerei in Schweden oder in Skandinavien aufgebaut, das hieß Herzog, Peter Herzog und, und in diese Buchdrückerei kann man Thomas, Strindberg und andere renommierte Autoren finden. Es war ein ziemlich witziger Mann. Er hat nicht schwedisch gut gelernt, aber er ist dann Generalkonsul geworden und im Hof dürfte er dann vorgestellt werden. Und dann hat ein Hofmann gesagt, wie kommt es, dass Generalkonsul hat schon so schlecht Schwedisch spricht? Und er hat geantwortet auf gebrochenes Schwedisch, ja, genau deswegen, und genau, warum Sie das fragen, ja und warum? Schlechte Erziehung. Was ich hiermit meine, ist, dass irgendwo mit diesem jüdischen Hintergrund von meiner Mutterseite, kommt auch der jüdische Witz rein und der jüdische Witz ist ja eine Überlebensfrage. Und diese Druckerei existiert noch, aber das hat dann andere Menschen und andere in der Familie übernommen, aber es existiert. Er hat nur Frauen angestellt und dann glaubt man, ach, er ist ein Feminist. Nein, die Frauen damals hat man die Hälfte bezahlt. Und da ist in meinem Buch auch eine Frauengeschichte von meiner Großmutter, meiner Mutter und ich, meine Tochter und so weiter, wie die Frauengeschichte sich entwickelt hat von 1850 bis unsere Zeit. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, diese hochadliche Seite, das ist eine Familie, die immer im Protest gewesen ist. Weil es links sind die rechts gewesen, weil es rechts sind die links gewesen. Äh, mein Großvater, den hat man dann äh, rausgeschickt mit einem Schiff, als er 13 war. Er sollte entweder Seeoffizier oder Diplomat werden. Er ist beide geworden, aber auf eine Weise, was die Familie nicht akzeptiert hat. Er ist Sozialdemokrat geworden um die Folgejahrhundertwende. und Sozialdemokraten oder ja, Kommunisten waren war natürlich überhaupt nicht akzeptiert in eine adlige Familie. So er war ein Klassenverräter, er hat Karriere gemacht äh, und ist in der ersten sozialdemokratischen Regierung Außenminister und Seyf Minister gewesen. Äh, dieser Mann seine, ja, ich kann sagen, seine Mutter, die Pietistin war, die hat Gott gebeten, lasst diese Schande von uns weggehen. So, <lacht> er war in Protest. Äh, er, ist, er wollte damals, nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Insel Oland zu Schweden hören sollte. Äh, es ist ihm nicht gelungen und dann dürfte er nicht mehr Außenminister sein. Er hat zu wählen Bürgermeister in einer kleinen Stadt oder Botschafter in London zu werden Und da kommt das Interessante darin, er ist natürlich Botschafter gewesen. Und äh, hat seine Frau meine Großmutter mitgenommen, die eine liberale Frau war, die für Frauenrecht gestritten hat. Sie war kein angenehmer Mensch, aber sie hat in jedem Fall für die Frauen gestritten. Äh, er war dann Botschafter in London und ist dann in die London, ja, Piet, nicht Pietist, aber Spiritist geworden. Und das, das werde, werde ich jetzt erzählen, da es hat mit Deutschland zu tun. Das spiritistische Medium, das er hat gehabt, Madame Faschieri, war eine Familienmitglied von Schumann. Und die letzten Stücke von Schumann, Möchte man nicht spielen, das hat ja Clara Schumann damals gesagt oder verboten. Mein Großvater hat es nicht gewusst und in einer spiritistischen Séance hat das Medium, die Pianistin war, gesagt, jetzt weißt du, sehe ich die Kompositionen von Schumann. Was hat er gemacht? Er hat seinen Diplomatpass genommen, ist nach Berlin gefahren, und hat eine von diesen Kompositionen gestohlen. Und die ist auch äh, erst aufgeführt auf der schwedische Ambassade 1937. Und dann war es Goodbye-Ambassadeur. Das war der Schluss er, Ich war natürlich, als ich 20er neugierig was ist das für ein Mann? Er lebte in Florenz und da schrieb er seine... Erinnerungen, die ganz toll sind. Er versuchte auch von allen Religionen eine Religion zu machen, was man jetzt kann sagen, politisch wäre vielleicht hervorragend und wir haben eine lange Bife. Was, was ich da starb, was ich von ihm geerbt habe, ist, existiert ein Philosoph, Svenenburg, die in Deutschland nicht so bekannt ist, aber dass ein schwedischer Philosoph in London lebte. Ich habe seine Bücher geerbt und die waren auf Altenglisch und Latein. Dann bin ich in holländischen Schulen gewesen, so ich habe sowohl Latein als Englisch gelernt und dann habe ich auch seine Schreibmaschine geerbt und auch diese Schreibmaschine hat Peter einen Haufen von seinen Sachen geschrieben. Er hat genau die gleiche gehabt, eine alte, weiße Maschine, Remington, und die war kaputt. So dass von meinem Großvater kam eine große Gabe an Peter Weiß, was er überhaupt nicht bekannt hat. Das war mein Hintergrund und meine Mutter, die dann von jüdischer Herkunft war, ist mit meinem Vater verheiratet und das war nicht akzeptabel damals in die Familie. Meine Mutter hat erst äh, äh, Kunstgeschichte studiert und dann hat sie Chemie studiert und dann ist sie Arzt geworden. Und mein Vater, der hat Jura studiert und ist ihm nicht gelungen und meine Mutter hat ihn überzeugt, Arzt zu werden. Und wir Kinder, wir waren zwei, mein Mutter zwei Jahre älter und ich. In solche Familien kennt man an sich nicht die Eltern. Das war wirklich was man nun, heißt das auf Deutsch, Überklasse, Klassengeschichte. So das waren Kindermädchen, das waren Fräulein, und später sollte es prominente sein. Aber so weit ging es nicht. An sich, ich würde in in, ich bin in Lausanne geboren, da die konnten meine Eltern nicht mehr in Schweden bleiben, da es war ein Familienstreit. Mein Vater ist dann nach Frankreich gegangen, um Chirurgie zu lernen. Und nach ein paar Jahren, in die 20er Jahre, wo man sogenannte große Freiheit hat, um zu leben, wie man wollte, hat meine Mutter den Preis bezahlt für so die Scheidung. Ist. Und was macht man dann mit den Kindern? Ja, wir kommen in ein Kinderheim zurecht. Also mein Bruder und ich sind dann zwei Jahre im Kinderheim gewesen. Und meine Mutter ist nach Wien gezogen. Und da hat sie bei Freud studiert. Nach zwei Jahren hat sie uns geholt. Dann war die Scheidung vorüber und vorbei. Und wir sind nach Wien gezogen, mein Bruder und ich. Aber Sie hat keine Kindermädchen gehabt, so wir sind in einem Pflegeheim in Kitzbühel gewesen, eine längere Zeit. Dort habe ich dann als Kind natürlich Österreich gelernt. Das ist nicht, was man kann sagen, ein, ein Hintergrund, die, die Klasse, wovon ich komme. Das war bei einem Metzger dieses Kinderheim und wir sind in die Schule gewesen in Kitzbühel. Eines Tages habe ich auf ein Haus gesehen in Kitzbühel nach Dachau. Und da ist meine Mutter gekommen und hat uns geholt und gesagt, in diesem Land können wir nicht bleiben. Inzwischen in Wien, in dem Seminarien von Freud, hat sie eine holländische Arzt getroffen, der Neurologe und auch Psychoanalyste studiert. Ob das, ob der Coach oder die waren von Freud das weiß ich nicht, auf den Seminaren. In jedem Fall, die beiden sind geheiratet, geheiratet und dann sind wir nach Rotterdam gezogen. So, und als wir in Rotterdam waren, mein Stiefvater kam von hoher Familie. So, ich habe dann in... Und das beschreibe ich das genau, die Reise durch Deutschland damals. Und 1940 kam der große Anfall von Deutschen auf Rotterdam. Und Rotterdam existierte kaum mehr, wir wohnten in Rotterdam. So, das ist nicht ganz die Hintergrund, die der Peter gedacht hat. Das zweite war, und das ist ein ich schreibe eine sehr lange Geschichte, meine Mutter hat ihre schwedische Nationalität zurückbekommen durch eine tolle Botschaft in Berlin, so sie hat dann ihre schwedische Pass zurückbekommen. Mein Stiefvater ist im Gefängnis gewesen, eine Weile während der Okkupation und ich weiß nicht, wie er herausgekommen ist. Und dann ist es eine lange Geschichte, wie wir langsam, es ist eine spannende Spionengeschichte, wie wir zurückgekommen sind nach Schweden. Und das ja Berlin. So, ich habe Berlin erlebt am Ende des Krieges. So, das ist natürlich nicht ganz eine normale Kindheit. Und ich war 16, 17, als ich nach Schweden zurückkam. Jetzt darfst du fragen. Ich wollte nur erzählen, dass das Peter geglaubt hat. Das war nicht ganz richtig. Ja, ähm, Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, denn Sie haben dann ja recht jung noch, also ähm, damals noch gar nicht volljährig begonnen. Ähm, sich zu orientieren und eben sich selbst eine Ausbildung ja. ähm, ähm, zu schaffen. Sie haben dann auch redlich studiert, aber ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten Sie Ihr Kind dabei im Atelier und das war ich gerne gesehen. Nein, das, ich bin ja ziemlich alt, weil ich, mein alt ich bin ein Kind sehr früh, war es nicht akzeptabel, das, ich war ja auch schon geschieden. Ich bin dann erst in Stockholm. Ich wollte Architekt werden. Davon ist nichts bekommen. Ich habe mein Abitur als 16 jährige in Holland gemacht, aber das war nicht kritisch in Schweden. Ich habe dann in der sogenannten Kunstschule, Kunstfachschule angefangen. Ich fand es mit Dekoration zu malen. Ich fand es unglaublich langweilig in dieser Schule. Meine Mutter ist die ist von eigener Hand gestorben und ich, mein Stiefvater heiratete zum vierten Mal. Das machen die Männer in dieser Klasse, die heiraten ziemlich oft. Und ich bin wieder zurückgegangen nach Holland und habe dann in der Akademie studiert und gleichzeitig, da wir Bekannten haben gehabt, zusammen, ich war sehr jung, mit einem Regisseur, der hat mir den Stadtschaubwurf reingelassen nur um zu lernen, wie man Kulisse macht, wie man malt. Also handgreiflich habe ich meinen Beruf da gelernt. Gleichzeitig habe ich in einer Töpferei gelernt, wie man Töpferei, ja, das, ich kann im Traum hinter so einer Scheibe sitzen und Töpferei <lacht> machen. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Ich bin weitergefahren nach Paris, Ich bin in La Deportive, habe ich dann auch äh, das, ja, was mit, mit Bühne zu tun gehabt. Da kann man sagen, mein Hintergrund hat einen Vorteil. Ich spreche viele Sprachen, keine Perfekt. Aber in der holländischen Schule habe ich gelernt, äh, da haben wir neun Jahre Französisch gehabt, sechs Jahre Englisch. Fünf Jahre Deutsch, sechs Jahre Latein, fünf Jahre Griechisch und man konnte auch Hebräisch lernen, aber während des Krieges war, war das natürlich völlig unmöglich. Und da finde ich, das ist ein großes Glück, wenn man viele Sprachen lesen kann oder überhaupt ein bisschen reden kann. Ich bin zurückgekommen nach Schweden und habe diese kurze Heirat gehabt und sehr früh eine eigene Töpferei gehabt. Und deswegen, dass ich ziemlich klein bin, habe ich größere und größere Sachen gemacht. So, ich habe ungefähr 20 in Schwemmer für das Funkhaus, für Krankenhäuser und so weiter. Und als ich den Peter traf, arbeite ich sowohl mit Bühnen als mit, äh, mit Töpferei. Und wir haben dann zusammen viel gearbeitet. Nicht deswegen, dass wir zusammen waren, wir haben ungefähr die gleiche Idee gehabt und ich habe mitgearbeitet mit seinen Filmen wir haben deswegen auch zusammengearbeitet da wir haben überhaupt kein Geld gehabt. Und da musste man, das kann man auch in Peter-Filme sehen, wenn man in Schweden lebt, dass alle Freunde aber mitgearbeitet Viele sind sehr berühmt und bekannt geworden, aber damals waren wir jung und jeder hat mitgearbeitet. Und in dem letzten Film, den Peter gemacht hat, das heißt „Glaube ich“ auf Deutsch Mirage, das hat Hegringen, und da kann ich eine Geschichte über dieses Film machen, erzählen. Soll ich das machen? Gerne, sehr gerne. Na ja, wir haben... Er wollte einen Film, und das war Dokument 1, hieß eins und seine erste Bücher, die ist in Schweden auf Verlage rausgekommen. Und wir haben einen Schauspieler einmal gehabt für die Hauptrolle, aber ist erst eine Woche bevor wir anfingen gestorben. Und das Filmmaterial, wenn man junge jungen Leuten das jetzt erzählt, das waren 35 mm Filmmaterial. Und da kam aus New York ein Mann, La Deloreau, mit drei unglaublich großen Koffers mit gestohlenem Filmmaterial. Und dieser Film ist davon, man konnte nur ein Mal jetzt, man konnte nicht wie jetzt x Mal filmen. Und das zweite war, eine bekannte Schauspielerin sollte mitspielen als Frau. Die kam in Pieter Chardier rein, Er wollte, dass sie tanzen sollte, sechs Wohnungen hoch auf ein Dach. Auf das Punkt von einem Dach, das ganz scharf ist. Und sie hat nur gesagt, Goodbye, Mr. Weiß. Da ich Pflichtgefühl Pflichtgefühl habe, habe ich gesagt, ich mache es. Also ich habe ohne zu tanzen, ohne zu wissen, dass es gefährlich ja, ich wusste es, auf diese Lok von dem Dach getanzt und in diesem Film mitgespielt. Ich bin sehr schlecht als Schauspieler, aber wir müssten damals diese Film retten. Das war eine von den ja, Herausforderungen, die wir zusammen gehabt haben. Und da ist es logisch gewesen, dass wir auch weiter zusammengearbeitet haben. Und da kann ich auf zurückkommen auf Mara und, und so weiter. Ich kann natürlich auch eine unglaublich lange Geschichte über den Peter erzählen. Das ist beinahe ein andere Vortrag. Äh Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Wir sehen ja jetzt auch die ganze Zeit Arbeiten von Gründer der Weiß, die hier gezeigt werden und jetzt eben Jetzt sind wir bei den Bühnen, eben hatten wir die großen, die großen Wände. Ähm, in dem äh, Film haben Sie mal erzählt, dass Peter Weiß, der mit Ihnen ja auch an den Wänden gearbeitet hat, äh, dann als Herr Palmstierner angesprochen wurde, was ihm gar nicht gefallen ist. Das, das war natürlich nicht einfach. Äh, man hat ja sehr wenig über, man weiß eigentlich hier sehr wenig über den Peter, was alles in schweren passiert ist. Äh, und äh, ich muss sagen, dass das war ja ein Glücksfall, dass Peter nach vielen Jahren veröffentlicht ist geworden, hier bei Surkamp. Da, da kann man nicht von wegkommen. Äh, die Geschichte ist noch nicht erzählt, aber was man kann erzählen ist, dass wir lebten in Altstadt in Stockholm. Das war eine der Stadt, die nicht teuer war. Und da lebten die meisten. Künstler, Schriftsteller und so weiter. Und es war ein sehr intellektueller Kreis von Leuten, ein politisch sehr bewusster Kreis. Darüber schreibt man hier kaum. Man hat das Gefühl, dass Peter ist entstanden 1959, als er zum ersten Mal veröffentlicht worden ist in Deutschland. Aber dass er mehr oder weniger schon zwei Generationen in Schweden gelebt hat, das wird sehr wenig erlaubt. Es war ja damals auch so, dass teilweise Sie das Geld in die Familie mitgebracht haben. Er hat als Maler gearbeitet, zu der Zeit noch in den 50er Jahren, aber das war dann schon die Endphase, er hat die Filme gemacht und er hat eben auch in Schweden ja bereits einige Bücher publiziert aber noch nicht mit besonders durchschlagendem Erfolg. Ähm, dann, eben wie Sie gesagt haben, 1959-60 kommt bei Sorkamp äh, der Schatten des Körpers des Kutschers ähm, in sehr kleiner Auflage, in 1000 Auflagen, aber es beginnt sich bereits Peter Weiss sprechen. Und dann kommt äh, Mahade Sad 1962 äh, in der Uraufführung am Schiller-Theater. Ähm, und das ist der große Durchbruch, das ist der internationale Durchbruch für den Theaterautor. Sie sind in dem Beiheft zu, dem, äh, zu den Uraufführungen ja auch vermerkt, aber nur für Kostüme, obwohl Sie das Bühnenbild gestaltet haben und auch ganz viel für das Stück recherchiert haben. Wie kam das? Ja, es ist an sich eine Geschichte mehr. Man hier in Deutschland, damals war es Berlin, Westberlin. Die Frauen Bühnebild war eine Männerarbeit. So im Programmheft steht äh, Bühnebild Peter Weiß. Peter hat seit langer Zeit das Bild aufgegeben. Äh, Kostümeentwürfe, ja, das ist eine Frauenarbeit und schlechter bezahlt. So, das war ziemlich logisch, dass das war meine Arbeit. Was man auch vergessen hat, ist, dass war eine auch sehr lange Vorarbeit, äh, Peter sprach ja kein Französisch und dann kann man sagen, er hat ein Stück gemacht über Marat, das war Franzosen, Französische Revolution. So, ich bin nach Paris gefahren, ich habe auch noch Cousinen, die mit Bühnen arbeiten und habe eine ganz lange Zeit im Bibliothek National gesessen, um Bilder zu bekommen für Marat. Alles, was ich haben wollte, das war ein Giftschrank. Ich wollte alles über Marat, das war merkwürdigerweise ein Giftschrank. Das war verboten. Über das Ehrenhaus Charenton, das nicht mehr existierte, nur als eine Metroadresse, das war auch verboten. Und durch verschiedene Leute, die mir geholfen haben, genau auch meine Familie in Frankreich habe ich die Möglichkeit bekommen, um ungefähr 400 Bilder auszusuchen und ich habe die Rechnung nach Schurkanzler geschickt und das war das erste und letzte Mal, dass man mich da hingeschickt hat, um eine Ressource zu machen. Aber immerhin, diese Bilder waren dann die Grundlage für das Optische in und am Schluss, als ich in Bibliothek National ankam, hat der Pförtner mich immer begrüßt mit, ach, sie Madame de <lacht> Sade? Das, das, das ist ja natürlich äh, ihre Vorname. Äh, und diese Bilder habe ich noch immer. Und äh, das war der Grund. Und da hat, er hat äh, eine von diesen Bildern ist ja auch ein Bild von David. Und das war der Grund, Grundausgang, um, um das Bühnebild Theater zu machen. Wir haben einen tollen Regisseur gehabt, der Konrad Swinarski. Ich habe gerade das Buch über Siegfried für Dunze bekommen und da steht, dass das Buch wird zwar, aber es Konrad Swinarski als Regisseur. Da kann man sagen, ändert sich unser Leben ziemlich viel. Schillertheater hat damals eine unglaubliche Angst bekommen, da weil man dann gesehen, es ist ein gefährliches Stück. Man sagt, das die, was natürlich nicht wahr ist, die Studentenrevolte ist deswegen ausgebrochen. Nein, natürlich nicht. Aber es hat Wörter gegeben, an was man damals gedacht hat. Genau wie man sagt, das Figaros Hochzeit hat die französische Revolution ausgelöst. Natürlich nicht aber es war etwas völlig Neues damals mit Figaro's Hochzeit und das war der Anfang von Marat. Ich muss dann auch noch dazu sagen, dass äh, Peter hat erst Marassad und Dramaten, das ist das größte Theater Stockholm, angeboten und damals war Inga Bergmann der Leiter davon und wir kannten die alle, die haben das abgelehnt als unspielbar. Und das ist natürlich nicht die Wahrheit. Und das war ein großes Glück, dass die das abgelehnt haben. Deswegen ist das Schülertheater und für Peter war das viel besser, dass es in Deutschland uraufgeführt ist. Nachdem habe ich das Stück, eine Peter Bruck, die damals nicht bekannt, so bekannt war, saß im Publikum. Und ich hätte die Bühne bekommen, hat die Skizzen gesehen und das Bühnenbild gesagt, ich mache es in London. Okay. Und genau wie alle Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, hat er gesagt, er ist hervorragend, aber also ich kann es besser machen. Ich verstehe es besser. Und er hat auch das Stück toll gemacht in London, muss ich sagen. Und deswegen habe ich dann später mit Pädagogik in New York und den andere Städte gearbeitet. So, das war ein Anfang auch für meine Karriere und für die Karriere von Peter. Und dann am Schluss ist es auch in Stockholm aufgeführt. Das ist so. Als dann die großen Theatererfolge kamen, jetzt auch weitere Bücher kamen, Fluchtpunkt etc., Abschied von den Eltern. Peter Weiß recht schnell in Deutschland dann ein anerkannter Autor wurde, recht spät hier auch, und quasi entdeckt wurde und gefeiert wurde. In Westdeutschland passierte es gleichzeitig auch, dass sich eben, man begann in Ostdeutschland für Peter Weiß. Also Peter Weiß hat ja auch immer über die Ermittlungen wenn ich es richtig weiß, ist er dann spätestens zu einem politischen, zu einem explizit politischen Künstler geworden, da kommen ja auch die zehn Thesen ins Spiel. Und ähm, gleichzeitig hat er ja dann eben auch es genossen, dass man ihn in der DDR und ganz besonders hier in Rostock spielt. Ähm, was ja auch einer der Gründe ist, warum wir hier sind. Wie war denn damals für Sie in den 60er Jahren? Wie haben Sie ähm, die Arbeit hier in der DDR und hier in Rostock erlebt? Und ähm, ähm, Rostock hat ja damals wirklich alle Stücke auch direkt gespielt, anfangs. Wenn ich es richtig weiß. Äh, das ist natürlich für einen Autor hervorragend, wenn ein Theater sich einsetzt. Und äh, erst mal natürlich mal Und das haben die toll gemacht, auf eine völlig andere Weise. Da im Schülertheater war es an sich der Sat, die wichtigste Person. Bei Brook, die beiden, und dann kann man auf Englisch sagen, the theater of cruelty, das war sein, seine Sache. Und in Bostock ist dann eigentlich, oder ist, war die Hauptperson geworden. Und das ist das Interessante mit einem Stück, dass man kann das herausholen und auch und das meine ich überhaupt nicht negativ, was gerade am Gange ist in einer Gesellschaft oder gegen eine Gesellschaft oder dass man das Publikum erzählt, so war es. Und da muss ich sagen, dass der Peter bei jedes Mal, erstmal, als er es dann in Berlin gesehen hat, war unglaublich froh und sagt, so muss es gemacht werden. Dann kam Peter Brook mit Theater of Cruelty. Und man glaubt es nicht, aber auch ein berühmter und bekannter Autor kann manchmal auch ein Kind sein. Und hat dann an Peter Brooks gesehen, gesehen und gesagt: So muss es gemacht werden. Und dann in New York das Gleiche. Und natürlich, als er nach Rostock kam, und man hat es nicht völlig, aber anders aufgefasst, dass plötzlich mal, die Hauptsache war, ja, so muss es gemacht werden und das muss man verstehen, er war ja so unglaublich froh, dass es gemacht ist und dann später auch in Stockholm, da ist es ja völlig anders wieder gemacht. So, das war ein Glücksfall und dann hat ja auch der Peyton an seine Übersetzungen von Strindberg gespielt und dann Mara und dann kamen auch die anderen Stücke. Und welcher Autor wäre nicht froh, wenn man eine Bühne hat, die mehr oder weniger alle Stücke spielt. Ich meine, der Brecht hat ja ein Glück gehabt, er hat ein eigenes Theater gehabt. Mhm. Äh, Peter hat viele äh, Meisterautoren, die müssen in verschiedenen Theater arbeiten und manchmal ist gut, manchmal ist schlecht. Aber Rostock äh, ist dann Träume geblieben, bis Johannes der das gespielt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde vielleicht nochmal auf diese Geschichte zurückkommen, weil da war ja in dem Augenblick, als das Stück Trotz im Exil erschien, ähm, war es mhm. ja vorbei mit der DDR. Da war die Liebe relativ schnell erstmal erloschen. Nein, das will ich nicht sagen, dass die erloschen war. Es war, und dann haben wir auch Zeuge Zeugen hier, Manche, das war nicht einfach damals. Das wissen wir. Und dann kann man sagen, dass Freude und andere, als Peter Trotzke geschrieben hat und ich das Bühnebild in Düsseldorf, haben gesagt, ach jetzt seid ihr Trotzkisten. Na, das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Ich die Sache von der SAD gearbeitet deswegen sind wir nicht Sadisten. Das ist ja eine Frage von einer interessanten Bühnenperson in einer gewissen Periode. Wann? Also in der Zeit, als Sie dann ja auch wirklich erstmal nicht in die DDR so richtig einreisen konnten. Sie haben ja erzählt, dass es dann Probleme an den Grenzübergängen gab und dass man sie nicht haben wollte und gleichzeitig aber Walter Abusch sich weiterhin für das Gespräch sehr interessiert hat, sozusagen trotz allem. Also man hatte politische Vorbehalte gegen sie, wollte aber weiter mit Ihnen und Peter Weiß gehen. Ja, ich, ich war ja nicht sicher überhaupt keine wichtige Person, aber das ist ja hin und her gegangen und das waren Schwierigkeiten, die man überwinden möchte. Und da muss ich sagen, es gab ja eine sehr enge Freundin nicht mehr lebte, Conny Wolf, Konrad Wolf. Äh, und äh, auch manche Betreibung hat da auch mitgeholfen, den Zustand zu ändern. Aber wir wissen, dass jetzt, wenn man junge Leute über das Politische redet und erzählt, verstehen die es vielleicht hier, aber nicht in Schweden und nicht im West, was damals alles passierte. Die Geschichte muss noch, glaube ich, geschrieben werden. Ich habe in meinem Buch etwas darüber geschrieben und ich kann dann auch erzählen, was einige wissen, was passierte mit Trotzki in Düsseldorf. Und das ist an sich eine tolle Geschichte. Wir haben, das war der Strux, der war Leiter von düsseldorf Bühne, das war die Urpremiere und als der Generalprobe kam, dann sitzt man ja ins Publikum, Regie, Regieassistenten, Grünenbildner. Und da sind unglaubliche Proteste ins Publikum geworden. Proteste mit Schreien und Hör mal auf. Und das waren Proteste von links und von rechts und von allen. Und auch Proteste gegen das ein politisches Stück in das neu renovierte Theater, Düsseldorf Theater, aufgeführt wird. Peter ist aufgesprungen auf die Bühne. Man hat ihn heruntergerissen. Er hat gesagt, genau wie in Schweden, wir diskutieren, man braucht nicht ein bisschen Krach machen, aber das ging nicht. Er ist dann zurückgegangen nach dem Regiepult, da saß ich und bevor mir saß ein Mann und der hat sich umgedreht und gesagt, ja fahren Sie doch nach Hause Schweden, Schweine, Kommunisten, Schweine. Und da ich ziemlich schnell böse wäre, habe ich das Mikrofon genommen wollte und wollte einen Kopf schlagen. Das hat der Regieassistent verhindert. Er hat du löst die ganze ja, Turbulenz aus. Weil es ging nicht, man hat alles ausgeräumt, man hat viele Pistolen gefunden. Aber eine kleine Gruppe konnte man nicht loswerden. Die sind auf die Bühne gesprungen. Habe alle Kleider ausgezogen, war völlig nackt und macht, abgemacht, was man macht. wenn man nackt ist. Und der Struck wusste dann nicht, wie werde ich diese los? So er hat die Heizung mehr und mehr und höher und das hat nicht geholfen. Als letzte Mittelgeber das hat er Wagner so laut gespielt, dass es nicht auszuhalten war. Dann sind die weggegangen. Das war die Premiere von oder eine Hauptprobe von, von Trotzki im Westen. Ich glaube, solche Sachen werden nicht mehr passieren. Das war eine politische Stimmung im Westen, politische im Ost. Und da kann man sagen, dass sogar Peter als ich, wir haben den Vorteil gehabt, um in das sogenannte neutrale Schirm zu leben und das auf eine andere Weise zu sehen. Ähm, ich, nach dieser Zeit, also nach dem Trotzig-Stück, begann ja dann Peter Weiß recht bald mit der Arbeit an der Ästhetik des Widerstands, auch unter anderem mit tatkräftiger Hilfe, hier auch wieder aus der DDR. Ähm, und er hatte ja seinen ersten Herzinfarkt. Ähm, wenn Sie draußen, ich empfehle übrigens sehr den Büchertisch, ähm, und wenn Sie draußen sehen, ist die sechsjährige Werkausgabe ähm, ähm, die, die Sie ja gemacht haben beim Surkamp und dort ist auch dieser wunderschöne Text Rekonvaleszenz drin, in dem er darüber schreibt, wie er erst, so seinem ja. dem Herzinfarkt wieder... Das habe ich erst nach seinem Tod rausgegeben. Dann Peter hat es selber rausgegeben. Das hat er im Krankenhaus geschrieben. Danach, wie gesagt, hat er ähm, ähm, ohne Unterlass und auch am Anfang gegen ein bisschen gegen den Verlag und ein bisschen gegen die Kritik, gerade in Westdeutschland, die Ästhetik nicht nur geschrieben, sondern auch peu à peu alle drei Teile veröffentlicht. Die ja dann auch, sie haben ja auch diesen wunderbaren Band Peter Weißen Leben und Werk herausgegeben, in dem auch viele seiner wunderbaren Bilder sind. Und damit ist eine Erinnerung von Heiner Müller, wie Heiner Müller sagt. Dass er dann mit Peter Weiß zusammengesessen hat und Peter Weiß sehr glücklich ist, dass die Ästhetik endlich auch in der DDR erscheint. Die ist ja, glaube ich, 1982 dann auch erschienen in der DDR. Also kurz nach dem Abschluss im Westen. Ja, ja. Und das, es gibt so eine Geschichte an diese drei wendigen. dritten Teil, Peter war, er war schon geworden von seiner Herzinfarkt, aber er hat ja dann neun Jahre mit. mit Ästhetik gearbeitet und im dritten Band hat er, und das war alles im guten Willen, die Frau Borscher von Surkamp gefragt es gibt es viele Skandinavisten in diesem Buch? Und sie hat zu viel geändert und er hat versucht, das zurückzuändern, sie hat nicht verstanden, dass jede Zeile ist wie eine Musikkomposition, wenn man das laut liest. Und dann ist es in Helscher Verlage gekommen, besser, Twitterbahn, und komischerweise ist die Schwedische, er hat ja nicht selber übersetzt, aber zusammen mit einer Übersetzerin alles kontrolliert, so an sich ist die Ästhetik am besten, wenn man Schwedisch lesen kann. Und ich streite dafür, dass man bei Surkamp noch einen Haufen von diesen Änderungen zurück, ja, das, das ursprüngliche, aber es ist bisher noch nicht geglückt Und das Zweite, was ich will, ist, dass man jetzt nach 30 Jahren äh, auch äh, ein Band macht, wo alle Namen drin sind. Äh, und was waren das für Leute? Ich habe kontrolliert. Vor nicht so lange war ich in Berlin. Und da habe ich einen jungen Mann gefragt, weißt du, wer der Brandt ist? Nö, das weiß ich nicht. So, Ich meine, es ist notwendig, dass man auch dazu fügt ein Band, welche Leute kommen in diesem Buch. Das sind bekannte Leute, aber auch sehr unbekannte Leute. Das sind schwedische Leute, die hier überhaupt nicht, man äh, ja, kennt sie nicht. Und da muss man ja wissen, dass und Peter hat so lange in Schweden gelebt, er, ist 22, er war 22, wenn er nach Schweden kam, er war 65, als er starb, dass er natürlich literarische Leute in ganz Skandinavien gut gekannt hat und Einfluss hat gehabt und das auch im Bekanntenkreis. Und das sind eine Haufen von Leuten, die man überhaupt nicht weiß, was das für Leute sind. Und ja, deswegen will ich, dass man in dieser Neuausgabe, wenn es kommt, aber die werden es nicht machen, die Namen, das, das das, hier hat das gemacht. Schreiben Sie Briefe nach Berlin an den Sorkamp Verlag. <lacht> ähm, wir wollen ein Registerband, wir wollen ihn auch wirklich sehr gerne. Ähm, Sie haben ja in der ganzen Zeit also Peter Weiß starb Anfang der 80er Jahre, sie haben die ganze Zeit ja auch an vielen verschiedenen Bühnen gearbeitet, während er in der Ästhetik gearbeitet hat, sie waren auch viel in verschiedenen Städten unterwegs, er war in Berlin, sie war in Stockholm und dergleichen, dann starb er und dann ist etwas sehr Freches, ich glaube, ich habe das in der Wikipedia gelesen, heute arbeitet Gunnela Pagstianer Weiß als Nachlassverwalterin ihres Mannes. Ach ist etwas, was, ich weiß nicht, völlig unmöglich. Ich habe weitergearbeitet. Und bis jetzt, und ich bin sehr alt, arbeite noch. Nicht mit Bühnenbild, aber mit anderen. Und natürlich hat der Peter viel Zeit genommen und ich habe mich dafür eingesetzt. Aber wie ich vorher gesagt, ich bin berufstätig. Ich habe dann lang in die, auf die Bühne, ich, zum Beispiel habe ich 20 Jahre mit Emma Bergmann gearbeitet. Auch als er nach München ging, neun Jahre war er in München, alle Bühnenbilder dort gemacht, auch in Salzburg. Ich habe zusammen mit meinem Sohn haben wir in Moskau und Odessa gearbeitet. So, die Arbeit ging weiter. Und da kann ich sagen, das ist ein Vorteil, eine Arbeit zu haben, wenn etwas passiert, was sehr schlimm im Leben ist, dass du weißt, kann auch etwas anders machen und nicht nur eine trauernde Witwe sein. Das ist ein Riesenunterschied und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig für Frauen in unserer Zeit. Nicht nur Hausfrauen. Wenn die Kinder groß sind, dann geht die Arbeit aus das Haus und da steht man. Was macht man? Denn? Weil ich habe ich 17 Mal bis jetzt gearbeitet und das, das gehört dazu. Und das sind auch eine Haufen andere schwedische äh, Regisseure und russische Regisseure und so weiter. Äh, und ich habe ja auch sehr viel befasst mit Kulturpolitik in ja, Schweden. Ich saß in der ersten, ja, und in der Zeit von Palmen da, wo man über Kultur geschrieben hat, was kann man für Kultur machen und das Ökonomische. Und da habe ich eine Rede gehalten über wie wenig Autoren bekommen. Und dann habe ich ausgerechnet in dieser Rede, die ich gehalten habe im Departement, dass der Strindberg, da ich musste eine bekannte Autor haben, Jeneke, das Trinberg hat mehr Leute Arbeit gegeben als Volvo und ASEA zusammen. Und das ist Kulturdepartement hat überhaupt keinen Sinn, um zu existieren, wenn nicht Künstler, Dramatiker und so weiter, also von der Stuhlwohnung, drauf auf sitzt, bis der große Opera. das machen. Das, das sind die, die wirklich gearbeitet haben und das Kulturdepartement ist da, um das zu fördern. So, ich meine, man kann es auch umdrehen in die ganze sache Das sind Bürokraten und die sind da, um uns zu helfen. Warum werden junge Leute ausgebildet und dann keine Arbeit? Ich meine, das kostet der Staat auch einen Haufen von Geld. Das ist eine kurze Geschichte, aber mein Engagement in Kultur und Ich werde nächste Woche in ein Rede über das neue Kultur der Bayern. So, das Leben geht weiter. Ich möchte noch auf einen Aspekt ähm, ähm, hin, also nochmal zu einem Aspekt kommen. Das, was ja auch damit enthalten ist, Sie haben hier so ein wunderbares Zitat, äh, ein leider, also Siegfried Unselt hat sehr viel für Peter Weiß und Sie getan, aber Sie haben ein ganz hässliches Zitat von ihm. Ja gesagt und haben danach erklärt, warum der Feminismus in Schweden und überhaupt die Rolle der Frauen in Schweden und auch die Rolle der Männer in Schweden anders definiert ist als hier und das fand ich sehr toll. Finde ich schön, dass Sie das, ja, ich erzählen. Soll das erzählen. Nach der Premiere von Mara, Peter und ich waren noch nicht aufgestanden und dann kam Siegfried rein. Tolle Kritiken, wunderbar. Und äh, erst hat er gesagt, ach, du bist eine Weltschönheit, das ist ja auch nicht so nett. Äh, und äh, dann hat ich gesagt, jetzt wird Peter weltberühmt. Dann musst du deine Arbeit aufgeben. Ja? Und dann habe ich geantwortet, Sidfis erste Frau war von Anfang, glaube ich, Lehrerin. Ich habe das angenommen und gesagt, wäre es so gewesen? dass wenn deine Frau Rektor von einer Universität geworden ist, gibst du dann dein, dein auf. Und dann hat er geantwortet, solche Frauen wie du macht einen Mann impotent. <lacht> und das ist der Titel. Letztes Jahr ist eine ganze Stunde im Fernsehen meine Arbeit gewesen und das ist der Titel von diesem Programm gewesen. So, das ist nicht immer so einfach gewesen, aber man muss das überleben und als Witz und weitergehen und eigene Kinder aufeinanderweise erziehen. Ja, ich muss dann auch erzählen, dass wir lebten in Berlin in dieser Zeit mit den großen Demonstrationen, was gestern Frau erzählt hat über ohne soll und so weiter. Und da habe ich ein Bild, und ich muss vorher sagen, ich fand es gestern hervorragend und unglaublich inspirierend, was ich da gehört habe, diese Vortrag von Frau Röhl, Anja Röhr. Aber da gibt es ja ein Bild, das sehr bekannt ist von einer Demonstration. Und da geht der Salvador, das Folge. Und dann geht der Peter und ich, aber da geht auch der Dutschke, die dann äh, und in ein kleines Stückchen sieht man Ulrike Meinhof und dann der Verleger Fertrinelli. Und da habe ich in meinem Buch geschrieben, der Dutschke ist nach vielen Jahren, von dass er erschossen ist, gestorben. Der Fertrinelli ist von Rechtsleuten ermordet und aufgehängt. Und dann am Ende habe ich geschrieben, dass es noch nicht geklärt, wie Gemeinhof gestorben ist. Ich habe ziemlich viel über diese Zeit geschrieben. Und am Ende habe ich geschrieben, der Peter es hat einen normalen Tod gehabt. Normal und normal. Wir sterben ja alle. Und ich lebe noch. Das steht unten. die sofort. jetzt natürlich die Gelegenheit und Sie alle haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, und wenn der gerne weiß, wird sich freuen, Sie zu beantworten. Ich kann, nicht. das ist nicht sicher. Haben Sie eine Frage? erklären, was das für Bilder sind. Das ist für eine, ich bin nicht gläubig, aber das ist für eine Kirche gemacht. Das ist ein Wandrelief für ein großes Krankenhaus und da hat mitgeholfen. Das sind Details von das und das ist alles handgemacht. Das ist nicht. Äh, äh, ja, hat nicht jemand anders gemacht, das habe ich selber gemacht, in einer Fabrik. Eine Klofabrik habe ich das gemacht, das ist das Material vom Klo, aber mit meiner Glasur und hier sind dann verschiedene Details. Das ist an sich das Größte, was ich hier gemacht haben, mit drei Jahren gearbeitet und ein toller Architekt, der mich die Aufgabe gegeben hat. Ja, komm, komm mhm. noch mehr. Geht langsam, man kann es schneller machen. wann sind die immer schneller? Nein, das vergeht nicht. Nein, okay. Aber immerhin, das ist hier, wo man vierte Herr Panschiner genannt hat. Ja. Das ist in einem Café in einem anderen Krankenhaus. Und äh, das sind sandgegossene Stücke, also ein. ein Weiß immer, wie man im Mittelalter Keramik gemacht hat. Da ich habe das damals untersucht und ich fand das ganz toll. Und das sind dann Details daraus. Und, äh, ich habe noch äh, zu Hause ungefähr zwei Tonnen von diesen verschiedenen ich weiß nicht, was ich damit machen soll. <lacht> Es ist so, dass äh, ich musste das aufgeben, Töpferei und auch Da Es ist mehr und mehr Bühne geworden und man kann nicht eine Werkstatt haben, wenn man lange Zeit im Ausland ist. Das ist für das neue Funkhaus in, in Stockholm und das hat mit Schatten zu tun. Morgens kommt das Licht von links, abends von rechts. Und im Nacht hat man einen Beleuchten gehabt. Das hat mit Schatten zu tun. Das ist für eine, das sind vier oder fünf solche für eine Fachschule für Metallarbeiter in, in Schweden. Und da glaubt man, dass es ein Spiegeleffekt ist. Es ist es nicht? Es ist ein Glas dazwischen. Und hier fängt dann Barack an. Das ist eine der Figuren immer die ich dann aufgebaut habe, eine Schreckensfigur. Und das ist eine Zeichnung von David, wovon ich erzählt habe, dass das war der Anlass, um das Bild auf diese Weise zu machen. Gleichzeitig habe ich im Gefängnis in Stockholm gearbeitet und ein Teil von der Architektur, von der schwedischen Gefängnis gebraucht dafür. Das ist dann Schülertheat und hier kann man sehen die Zeichnung von David oder Malerei von David und wie man das in London gespielt hat. Das kommt jetzt, das ist der Schauspieler ah, Jan der das genau aufgebaut ist auf dieses Gemälde von David. Ähm, und da kann ich erzählen, dass die Stoffe, ich wohnte damals in London bei Peter Brook in, in sein Haus und er hat unglaubliche Vorhänge. Und was man im Kostümatelier in London gemacht hat, war unglaublich schlecht. So ich habe nur gesagt zum Frühstück, genau diese Stoff will ich haben. Ich will deine Gardinen haben. Und dann hat er. Auf Englisch höflich, ja, of course. Ja, er hat es nicht gemeint, aber als sein Diener wegging, er, er wegging, hat sein Diener und ich alle diese Gardinen runtergenommen und die Kostüme in London daraus gemacht. Und äh, später habe ich einen Tony Award für diese Kostüme bekommen. Das ist die Skizze für äh, Kollegen. Äh, und die waren ganz verschieden in verschiedenen Ländern. Das sind die vier Sänger in, Skizze für die vier Sänger im Schülertheater, die waren die einzigen, die ein bisschen Farbe haben gehabt. Und das sind auch Skizze, wo ich später den Stoff von Peter verwendet habe, die Patienten. Ich bin ziemlich realistisch in meiner Skizze, Kostüme müssen ja der Schauspieler haben. Ich meine, da muss man ja auch wissen, wie ein Körper, wie weit man gehen kann. Und äh, das ist die Mutter in, in Marassad, die ist dann aufgebaut. Das ist der Sand, der ziemlich normal aussieht, nur als Anzüge von Ende 1700. Und da wollte ich einen Vorhang haben und keiner konnte es machen im Schüler Theater. Das habe ich selber gemacht, das, das Ganze. Ich wollte einen richtigen kitschigen Vorhang haben. Aber es ist sehr schwer, kitschige Sachen zu machen, wenn man eine Aufleitung als Künstler. Das ist Stockholm und da ist das ganze Publikum, ja, jetzt gleich. Und das ist die erste Skizze vor Ermittlungen, die ich mit Bergmann gemacht haben. Und, das, und so ist es in der Wirklichkeit geworden. Und die Löcher da oben sind, haben genau, sind genauso groß wie die Löcher im Gas in Auschwitz. Und das sind dann schwedische Schauspieler. Ich habe ausgerechnet, es ist wie ein. Dieses Holz macht das alle Geräusche hören. Und das sind dann die schwedischen Schauspieler. Die Angeklagten sind privat gekleidet die bezeugen alle in Rauch, aber einzelne Stühle. Das ist, auch, das ist das erste. Ich habe x mal Strindberg Totentanz gemacht. Das ist das erste, die Skizze. Und ich habe gerne eine Komödie gemacht, aber das nächste an Komödie gekommen bin, ist der Totentanz vom Strindberg. Das ist eine andere Totentanz, den ich mit immer Bergman gemacht habe. Das sind sie kleine Änderungen, man kaum sieht. Das ist die einzige Änderung ist, dass der Wand zusammenfällt und es ein Gefängnis ist. Und das war der Vietnam-Diskurs, das wir zusammen gemacht haben, Peter. Das ist die Skizze dafür, das ist Vietnams ganze Geschichte in diese Fahnen. Der eine nach der anderen kam er runter das ist dann die Wirklichkeit. Die Fotos sind nicht hervorragend, da ich in einer Zeit gelebt, wo man eigentlich nur Schauspieler fotografiert hat. und Nicht das Bühnenbild und nicht die Umstände, wie es gemacht ist. Das ist der Trotzki in Düsseldorf, das ist das Modell. Und das ist, wie es geworden ist. Das ist eine riesige, eiserne Wand. Das konnte ich nicht zusammenschreiben. Scheiße, das heißt das. Das habe ich dann selber gemacht. Das ist ein eine Skizze ja für Lorca. So das ich auch nicht nur Pete gemacht, da gibt es ja auch andere Autoren. Das ist auch von Lorcas Bluthochzeit, heißt das. Ja. Das ist auch Bluthochzeit, das ist... Und dann habe ich Regie geführt, zusammen mit einer anderen Frau das Bühnenbild gemacht. Und äh, ja, da kann ich dann auch gleichzeitig erzählen, dass am Ende, das letzte Stück von dem Peter, da haben wir zusammen Regie geführt. Ich habe das Bühnenbild gemacht, das ist auch Lorca. Das war nicht einfach. Da habe ich verstanden, man braucht einen Regisseur. Wir haben ziemlich viel Krach gehabt. Und als wir nach Hause kamen, hat unsere Tochter, die damals neun Jahre alt war, gesagt, ist es ein privater Krach oder ist es ein Bühnenkrach? Und war es ein Bühnenkrach, dann war ich ganz zufrieden. Okay. Das ist ein Stück, was ich über Wendy gemacht habe, zusammen mit Emma Werner. Und das ist eben diese Schauspieler sehr viel. Und dann hat der immer gesagt, du darfst diese Schauspieler das nicht zeigen. Und sie glaubt, das ist eine Karikatur. Aber das ist, das ist die Frau, wo sie nicht Mit allen Lehrern. Das war an Plakaten. Ja, jetzt findet man das nicht schockierend. Damals fand man so ein Plakat unglaublich schockierend. Das versteht man kaum. Und jeden von junge Leute verstehen das nicht. Dann habe ich mit Korte gearbeitet und das war mein Best und habe ich nur die modernen. Das, das Einzige, was auf die Bühne steht und die dreht sich langsam und man kann die öffnen. Und mit Kortner habe ich eine tolle Geschichte erlebt. Er wollte die Skizzen im Hotel Kempinski sehen und auch das Bühnenbild. so also Ich habe alle Skizzen im Foyer Hotel Kempinski in Berlin ausgelegt und auch das, diese Turm. Und plötzlich, keiner glaubte, dass damals stand ein Tiger im Foyer Und der Goldner hat gesagt, Frau Weiße kommt gesagt, Sie hören ja überhaupt nicht zu. Nein, habe ich gesagt, drehen, bitte drehen Sie sich um, es ein Tiger durch das Zimmer. Und da hat er natürlich gesagt, Sie sind ja völlig verrückt, Frau Weiße. Er hat sie umgedreht und da war der Tiger. Und keiner hat es geglaubt, deswegen. aber dann stand es in die Zeitung, dass ein Tiger von einem Zirkus ist im Hotel Kempitzel gewesen. Das sind alle verschiedene Teile von Macbeth. Das ist unglaublich groß, ekelhaft gemacht, das Ganze. Aber mit, damals mit ihm zu arbeiten, das war ungefähr wie mit Theater- und Filmgeschichte zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist einmalig, er war nicht einfach. Das sind dann die Soldaten, die dann die beleuchtet werden, sodass diese Blätter werden am Anfang grün und werden dann weißer und weißer und weißer. Das sieht sehr realistisch aus, das ist Jolie, was ich mit irgendwann gemacht habe, aber alles ist grau in grau und das baut auf wie man es beleuchten kann. Im Anfang ist es eine Balmebeleuchtung mit Kupfer und alles und am Schluss, wenn sie sich selber tötet, oder ist alles grau. Und da habe ich dann das Bild von der nach was er geschrieben hat. Das sind dann einige Skizzen dazu. Und Lila war damals nichts für junge Frauen, Da es ist ein Symbol von Tod damals. Da braucht man nicht zu wissen. Aber ich, wie die die Kostümskizzen macht, muss es wissen, was für Symbole die Farben haben. Und dann hat es auch, ist es auch etwas eine Lust, diese Skizzen zu machen, nicht nur schwer zusammenzulassen. Ich habe dann auch mein eigenes Papier da gemacht für die. Das ist das Dienstmädchen. dann muss man ja wissen, dass sie später dann als eine sehr gefährliche Frau am Ende von kommt. Mit Psalmbuch und alles. Das ist ein, ein von den Stücken, wie heißt das auf Deutschgruppe? Popanz. Wie gesagt, zusammengeschweißt am Ende vom Stücke nach vorne gefallen ist und dann sieht es aus wie ein Guillotine. So sieht es aus in der Wirklichkeit. Das war das Einzige, was auf der Bühne stand. Und dann habe ich in Salzburg Don Juan gemacht, und das sind dann der Don Juan selber, als ein ziemlicher, lass uns sagen, ekelhafter Kerl. Dann kommt eine Teilbord, der sich anzieht. Zum also ersten man auf diese Weise. Dann kommt ein Korsett. Von ja, dann geht es weiter. Die haben es ausgebucht in Salzburg das war auch der Jünger, der es gemacht hat. Und er ging ja nie in Premieren und ja, ich habe gesagt, kannst du nicht in Deutschland machen, dann ist das eine Ablehnung von deinen Schauspielern. Aber er ist nicht gekommen, hat nur ein Zettelchen geschrieben, Gunilla du schaffst das. Ja, das macht man, da steht man allein. Und als dann der Vorhang herunterging bin ich auf die Bühne gegangen und dann habe ich gesagt, ich wollte sagen der Herr Bergmann hat ein Herzinfarkt. aber so weit kam ich nicht. Ich habe nur gesagt, der Herr Bergmann und um die Hälfte von das Publikum hat geschrien, ah, er ist schon tot. Die andere Hälfte, dann hat der, eine Hälfte hat geklatscht, von es fabelhaft und die andere Hälfte war wütend. Das war Salzburg. In Salzburg bin ich, glaube ich, die erste Frau, die ein Bühnenbild gemacht hat. Salzburg ist ab doch 70 Jahre. Glaube ich, existiert. Das, das gehört alles. Jetzt ist es ganz schnell vorüber und vorbei. <lacht> so, das. Was ist anders? Ich oh, habe jetzt das Licht. Kommt doch etwas. Ja, guck doch etwas. Wenn jeder nicht aushalten kann das ganze nicht so. Ich habe es an sich immer als einen Hintergrund gehabt. Nur, dass ich, ich bin Bühnenbildler, so ich kann da nicht alleine stehen, das ja irgendwo hinten passiert. Das ist komprobig für dann, dann die erste Szene, ist alles grün und alle Frauen und Herren sind grün. Die zweite Szene, die sehr kitschig ist, das ist Yvonne vom Bogenkomprobus. Das, das, das, das sind diese Farben. Das geht dann, dann sind alle Kostüme in Braun oder Beige. Nur die arme Yvonne. Und durch das Ganze ein blaues Kleid. Sodass man genau weiß, das ist Yvonne. Ja. Haben oder ja, es ist so, dass äh, Peter und ich und viele andere haben ein deutschland Tribunal in Stockholm ja, gemacht, kann man sagen. Und von Anfang ohne Erlaubnis von der Regierung, die wollten es nicht haben. Und das war ja damals, wenn äh, die Amerikaner in Vietnam waren. Und, äh, äh, Zwei von den Gästen, die wir da sprechen sollten, waren Sartre und Simon de Bois. Und den habe ich sehr gut kennengelernt und also den habe ich dann später auch in Paris begegnet. Also der Anlass war damals diese tribunal so. Zufälligerweise habe ich ziemlich viele Leute begegnet. An sich könnte dieses Buch doppelt so dick werden, aber also das ist ziemlich langweilig. Und man soll nicht immer Namen nennen. Und viele von den Leuten, die in diesem Buch sind, waren als die Jungen überhaupt nicht bekannt und berühmt. Eigentlich sind sie berühmt geworden. Und das ist, ob das ein Zufall ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist Eugenie. Habe ich auch mit ihm gemacht. Naja, ich habe ziemlich viele Stücke mit ihm gemacht. Und so habe ich bei jedem Stück einen Krach gehabt. Gibt es weitere Fragen? Du gehst, in Buch auf Arbeiten, du gehst in deinem Buch auf zahlreiche Arbeiten an schwedischen und ausländischen Theatern ein da wir hier in Rostock sind, äh, interessiert. Du hast ja auch äh, in Rostock gearbeitet, 1983, die Ausstattung für oh. den Hölderlin. Ja, ja. Was kannst du zu der Arbeit sagen? Äh, ja, was kann ich dazu sagen? Ich hab, in meinem Buch habe ich drei Hölderlin geschrieben, äh, Stuttgart, Hamburg und Berlin, da diese drei Aufführungen haben laut Peter damals, äh, ja, er war nicht einig, wie die das gemacht haben. Ich muss diese drei erst nennen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass hier in, ja, in Deutschland hat man natürlich Goethe und Schilder und alle, die da auf der Bühne, auf die Schule gehabt, man hat es als die Ewigkeit. Das gehört zu den klassischen Bildung hier. Äh, da muss ich sagen, in Rostock ist es sehr viel gemacht, wie Peter es sich gedacht hat. Weil ich kann, äh, da die Aufführungen in damaliger Westdeutschland, Westberlin, so schwer waren für Peter, habe ich das in mein Buch verwendet, um zu erzählen, wie ein Autor das auffasst. Und dann später haben wir Hörnerin in Stockholm gemacht und dann mehr oder weniger selber Regie geführt. Und das war eine sehr anständige Aufführung. Und die in Vostok war auch eine tolle Aufführung. Aber ich habe gedacht, jetzt spreche ich nur über das Negative und warum auch Peter damals krank geworden ist. Sollte ich alle Aufführungen nennen, sowohl in Ost als West, dann konnte ich noch so ein dickes Buch, ich muss eine Auswahl machen. Das ist die einzige Rede, dass ich das nicht auch noch mal genannt habe. Da steht hinter dem Buch alle, also, naja, die wichtigste Bühnen, und da steht Ost auch dabei. Das, das ist nicht, ja. Also man kann es vermissen, aber es ist unmöglich alles zu schreiben und ich muss dann auch eine Wahl machen und das passte besser in die Kritik, die der Väter gegen damals Peimann und da waren noch andere, Hofmann, abgehauen. So ist es eigentlich. Es ist keine Kritik, kein Versehen, aber ich kann nicht alles nennen. So einfach ist es. Ja. vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Das war ja eigentlich eine langjährige Zusammenarbeit mit dem, mit dem Rostocker Volkstheater, anderen Pertin und Peter Weiß. Und äh, gab es Unterschiede in der Arbeit in, äh, mit, mit Rostock, weil es eine Stadt im Osten in der war? Nein, ich spreche in Westen. Er will das nicht sagen, dass wenn man mit einer Bühne arbeitet, ich kann sagen, dass der richtige Unterschied ist, Bühne in Skandinavien zu machen oder Sie sagen, West- oder Ostdeutschland oder eben in Frankreich, dass die Schweden mit einer sehr langen demokratischen Tradition, da gibt es keinen Unterschied zwischen Arbeiter, dem mit, dann, dann die mit Kostümen, kostümieren und anderen. Da ist wie eine große Familie mit Krach und alles. Und da finde ich fand ich, dass sowohl Rostock als Berlin war viel mehr diktatorisch. Oder? Und manchmal überhaupt nicht. Das hängt davon ab, welche Truppe ist, mit dem man arbeitet dann muss ich sagen, dann vergisst man völlig, ob es politisch ist oder nicht. Es ist ein Handwerk, das muss auf die Bühne, man muss ein gutes Verhältnis zu den Arbeitern oder den Techniker haben. Ähm, so ich, ich sehe nicht, dass, dass da ein Spezialunterschied. Bühne ist Bühne, wo man je kommt, ob das China oder ob das England ist. Und wenn, wenn ich finde, dass Rostock äh, das war typisch Rostock oder das war typisch Amsterdam. Nee. Ich kann sagen, etwas, was typisch Deutsch war, was mhm. es viel mehr autoritär war. Das war sowohl in Ost- als Westland. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe es ja lange nicht hier gehört. Mhm. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Dann bin ich. Recht sehe, dass ich nicht Meldungen sehe. Würde ich sagen, Sie haben ja eben auch schon gesagt, ähm, Ostaf war natürlich trotzdem sehr wichtig für Peter Weiß, weil er hier ein Theater hatte, das fast alles von mhm. ihm gespielt hat, ähm, ähm, mit dem er auch fest zusammenarbeiten konnte. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Ich wünsche Ihnen eine Frage noch, eine Frage. Okay, ist noch was eingefallen? Und zwar dieser letzte Gedanke, den Sie gerade geäußert haben, den finde ich sehr wichtig in der Rezeption und in der Beurteilung der Weiß. Weil äh, in dem einen, Buch Rapporte 2, beschreibt er sehr gut in einem Brief, warum er nicht nach Deutschland West oder Ost zurückgekommen ist, warum er in Schweden geblieben ist. Und das ist auch genau dieser Punkt, dass ihm Deutschland sowohl in Ost als auch in West zu so autoritär war. Und wir haben ja jetzt einen Rollback der autoritären äh, Verhältnisse, auch in beiden Deutschlands. Äh, und äh, ich finde, dass man Peter Weiß viel mehr wieder in den Mittelpunkt drücken sollte und auch versuchen sollte, dass er wieder auf Bühnen gespielt wird, um hier ein Gegengewicht herzustellen und seine Bedeutung von dieser Seite her aufzuziehen. Das ich, finde ich sehr, sehr wichtig und deswegen fand ich das jetzt ein, schön, ein schönes Ende an dem Punkt. Ja, ich äh, danke auch nochmal und ich wünsche Ihnen, aber ich wünsche vor allen Dingen uns, dass Ihr Buch als bald übersetzt wird, denn wir möchten noch eine Menge lesen und wir wünschen uns natürlich auch ein zweites Buch. Sie ja. haben uns jetzt ein Bild darauf gemacht. <lacht> ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich. Guten Tag, Hans Prangskeiner Weiß.